Heute ist es soweit, der erste Abschlussball steht an. Meine Drillinge haben noch nicht mal ihren ersten Tag an der Highschool hinter sich. Aber Daisy hält das nicht auf. Sie hat tatsächlich schon ein Date. Und ja, sie geht mit diesem Sydney hin. Den kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Aber das werden wir sehen. Ich bin Elie und das ist der 22. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part waren wir ja zuerst hauptsächlich mit unserer Ivy unterwegs. Also sie hat sich um den Hof gekümmert, sie war am Markt, dann hat sie noch einen Hund adoptiert und dann haben wir auch noch eine Kuh gekauft. Außerdem ist dann noch Daisys neue Bekanntschaft vorbeigekommen, also Sydney, und die beiden sind dann auch ins Hanford-Restaurant gegangen. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich von den beiden halte, aber auf jeden Fall ist heute der Abschlussball und deshalb glaube ich, wird sich der heutige Part wieder ein wenig mehr um Daisy drehen. Aber bevor wir reinstarten, noch eine kurze Erinnerung, folgt mir sehr gerne auf Twitch Dort findet schon sehr bald, nämlich am Sonntag, den 18. September, mein 10-Stunden-Stream statt. Dort brauche ich übrigens auch eure Hilfe. Was genau ich damit meine, erfahrt ihr sehr, sehr bald. Und sobald dieses Ankündigungsvideo online ist, werde ich es euch hier rechts oben verlinken. Eine kleine Sache noch, ich bin jetzt mit der Aufnahme fertig und mir ist gerade aufgefallen, dass ich leider einen Fehler gemacht habe und nicht den ganzen Bildschirm aufgenommen habe. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern, aber wird natürlich nicht mehr vorkommen und jetzt starten wir wirklich ins Spiel rein. Und so starten wir in den Part hinein. Ich sehe gerade, dass Coco unglaublich schmutzig ist, den sollte vielleicht jemand baden. Auf jeden Fall haben wir gerade folgende Benachrichtigung bekommen. Bob Pancakes möchte den Artikel Flowerly Daisy auf Trendy erwerben. Wenn du dem Verkauf zustimmst, suche das Objekt Flowerly Daisy im Inventar und schicke es zu seinem neuen Zuhause. Und ich glaube, das können wir dann gleich mal machen. Also natürlich erst, wenn sie aufgewacht ist. Wir werden es an Käufer versenden. Und dann könnten wir eigentlich auch gleich die zwei Bilder, die sie mit Sydney gemacht hat, an ihre Wand hängen. Die hätte ich schon fast vergessen und die sind wirklich sehr, sehr süß geworden. Perfekt, das sieht sehr, sehr gut aus. Gut, Emma kann eigentlich schon mal aufstehen und wird auch gleich mal Frühstück für die ganze Familie machen. Oh, oh, wir haben nichts zu essen. Das ist nicht gut. Hat noch irgendjemand etwas im Inventar? Das Leben am Hof ist wirklich, wirklich anstrengend. Sehr gut. Daisy hat natürlich noch Mehl und Zucker. Können wir jetzt etwas zubereiten? Pfannkuchen. Naja, zumindest etwas. Dann machen wir eine Familiengröße an Pfannkuchen. Die Ivy, du kannst dann auch gleich mal aufstehen. Du wirst die Eier einsammeln, den Stall säubern, Futter in der Nähe verstreuen. Dann geht es weiter zu unserer Kuh. Du wirst den Viehstall säubern, dann wirst du sie einmal putzen und dann wirst du sie melken und dann können wir jetzt unserer Kuh gleich einen neuen Namen geben. Also danke erstmal für eure ganzen Namensvorschläge. Ich habe mich jetzt für den Namen Betsy entschieden, aber keine Angst, ich möchte auf keinen Fall, dass das unsere letzte Kuh wird. Also ich habe irgendwo auf TikTok mal gesehen, dass wenn man einen Kuhstall klein macht, dass man hier so einen zweiten dazustellen kann, sozusagen so mit reinglitschen, dass man es also schafft, dass man zwei Kühe in einem Stall hat oder eben eine Kuh und ein Lama oder zwei Lamas oder was auch immer wir möchten. Also ich muss nur schauen, ob ich das hinkriege, aber ansonsten würde ich das sehr, sehr cool finden. Perfekt, dann kümmert sich Ivy mal um das. Was wünscht sich Ivy mit Scarlett? Mit Scarlett plaudern, oh. Oh, Ivy hat sieben Eier eingesammelt. Wir haben ein Schokoladenei. What? Wie cool ist das? Okay, auf jeden Fall geben wir das mal in unseren Kühlschrank. Falls man damit irgendwas Cooles machen kann, das ich noch nicht weiß, weil ich weiß gar nicht, was wir damit machen können, schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Oh, und danach muss sie ganz dringend unseren Koko baden. Genau, und was ich euch auch noch sagen wollte, ich habe leider noch immer den Bug mit der Alterung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Bug noch immer. Also das Ding ist folgendes. Wenn ich auf meine Spieloptionen gehe... Und auf Gameplay habe ich hier die lange Altersdauer eingestellt. Früher war ja die kurze und jetzt habe ich die lange eingestellt. Aber trotzdem sind meine Sims nur 13 Tage Teenager. Also es stimmt einfach nicht. Und das ist ein bisschen problematisch, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, dass alle meine Sims wegsterben. Also es klingt sehr, sehr grausam, aber ich habe sehr Angst, dass Haru und Scarlett nicht mehr allzu lange leben. Oh, und ich sehe, Leo ist tatsächlich auch schon ein Teenager weil eben das mit der Altersspanne nicht ganz stimmt. Also ich werde zumindest hier im Haushalt immer wieder das Alter ein wenig zurücksetzen. Also ich habe jetzt Emma schon ein wenig jünger gemacht und auch die zwei Kleinen habe ich ein bisschen jünger gemacht, einfach, dass wir noch mehr Zeit haben. Also normalerweise hätten die Kleinen heute Geburtstag gehabt und jetzt haben die beiden am Dienstag Geburtstag. Und wenn es bis zum Geburtstag der Drillinge nicht gefixt ist, werde ich es, glaube ich, nochmal ein wenig zurückstellen. Aber ich hoffe wirklich, dass es bald gefixt wird, weil ich möchte nicht dass Haru und Scarlett bald von uns gehen. Andererseits, wisst ihr was? Wir laden sie einfach schnell ein und ich setze auch bei ihnen die Alterung ein wenig zurück. Emma, du kannst eigentlich mal aufstehen und dann wirst du einfach gleich mal Haru und Scarlett einladen und dann wirst du erst frühstücken. Und da wir jetzt mehr Möglichkeiten haben... Könnten wir eigentlich gleich eine Partygröße machen, dann haben wir auch länger Essen. Immerhin haben wir einen sehr großen Haushalt und brauchen sehr viel Essen. Okay, perfekt. Violet, steh du auf und begrüß mal deinen Opa. Du kennst deinen Opa nicht? Was ist eigentlich in diesem Haus los? Wieso kennen die sich untereinander nicht? Wir hatten doch schon so viele Familienfeiern. Ja, dann ist sehr gut, dass du ihn kennenlernst. Coco ist ja auch schon Senior. Können wir das auch zurücksetzen? Das ging auf Sim-Kommandos. Alter festlegen. Ja, wir machen ihn wieder zu einem Erwachsenen. Wir haben ihn ja immerhin gerade erst adoptiert. Und deshalb stellen wir das wieder zurück zu einem Erwachsenen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber ich denke, ihr möchtet auch, dass wir möglichst lange etwas von ihnen haben. Oh, Scarlett ist auch da. Violet, kennst du deine Oma? Nein. Dann kannst du auf die Toilette gehen und ich hoffe, dann ist bald das Frühstück fertig. Aber jetzt werde ich gleich mal die Alterung ein wenig zurückstellen. In Kommandos, Alter festlegen, Tag in Altersspanne und dann geben wir hier einfach 0 ein. Also ich setze jetzt einfach das Seniorenalter zurück. Ich hoffe, wie gesagt, das ist in Ordnung für euch. Aber es nervt mich eben, dass das jetzt alles so verbuggt ist, weil ich möchte nicht, dass meine Sims so schnell von uns gehen. Das möchte ich nicht. Ich glaube, das passt schon so. Ivy, wie sieht es bei dir aus? Okay, sie ist auch bald fertig mit ihrer Arbeit. Dann kannst du auch hier mal auf die Toilette gehen. Und dann wirst du dich aber noch schnell um den Garten kümmern. Also bevor sie mit den anderen frühstücken kann, wird sie hier einmal alles jäten. Dann werden wir alles ernten. Müssen wir auch irgendetwas gießen. Und dann nochmal alle gießen und alle gegen Käfer einsprühen. Also Gärtnern in Sims ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich weiß übrigens noch immer nicht, wieso die alles in das Waschbecken stellen. Das ist ein bisschen nervig. Daisy wünscht sich, kokett zu werden. Das können wir ja mal anpinnen. Und sie ist traurig. Weil, trauriger Freund. Okay. Ihr ausgezeichnetes Gespür für Mode hat Daisy 34 Follower eingebracht. Vergiss nicht, je mehr Follower du hast, desto leichter ist es, deine Fashion-Looks auf Trendy zu verkaufen. Und jetzt hat Daisy auch noch die Unternehmerfähigkeit erworben. Sehr gut. Hat jetzt eigentlich schon irgendwer Coco gebadet? Koko stinkst du noch? Wieso badet denn niemand Coco? Leute! Gut, dann muss jetzt Emma Coco baden. Emma ist aus irgendeinem Grund schon wieder kokett. Sie ist aufs Flirten eingestellt. Völlig frei und ungebunden. Fühlt sich wie in alten Zeiten. Warum ist sie kokett, weil sie in der Nähe ihrer Familie ist? Emma, das ist creepy. Und sie ist stolz auf ihr eigenes gekochtes Essen. Alles klar. Genau, mit den Ängsten müssen wir uns auch noch auseinandersetzen. Also diese Angst vor unerfüllten Träumen. Vielleicht könnte sie da mit ihren Eltern drüber sprechen. Wo ist denn Scarlett? Hier ist Scarlett. Okay. Dann wirst du mal zu Scarlett gehen, denn es hat jemand in die Kommentare geschrieben, man muss darüber sprechen. Ich weiß halt nur nicht, wie. Hier gibt es viel zu viel Auswahl. Ich habe keine Ahnung, wie man über die Ängste sprechen kann. Also, falls ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt mir das bitte sehr, sehr gern in die Kommentare. Ich finde es einfach nicht. Ja, okay, es funktioniert irgendwie nicht. Wie gesagt, schreibt mir es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Falls ihr euch übrigens fragt, was heute der Plan ist. Also heute findet ja normalerweise der Abschlussball statt. Glaube ich zumindest. Er ist hier nicht eingetragen, aber er sollte heute stattfinden. Das werde ich noch herausfinden. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass er stattfindet. Und aus diesem Grund hätte ich mir gedacht, wir reisen mit Daisy noch einmal nach Copperdale. Also dann kann Daisy wieder zum Secondhand-Laden gehen und sich ein schönes Ballkleid zusammenstellen. Immerhin hat sie doch ihre Kleidung gerade Geld verdient. Und dann können wir ein neues Outfit zusammenstellen und das dann nach dem Ball einfach wieder verkaufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Auf Sozialhase ist auch irgendetwas passiert. Follower Update. Oh, Daisy hat jetzt 171 Follower. Daisy ist wirklich beliebt. Nawai hat uns geschrieben, Hallöchen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Oh, ist sie süß. Darauf werden wir natürlich reagieren und werden ihr auch antworten mit einer freundlichen Nachricht. Nawai, hast du mal darüber nachgedacht, Gitarre zu lernen? Ich glaube, du rockst. Und Violet schickt uns schon wieder diesen unglaublich tollen Witz mit der Autokorrektur, den wir schon etwa 20 Mal gelesen haben. Well, können wir etwas posten? Ja, warum nicht? Eine selbstsichere Story. Die Hausaufgaben sind erledigt. Ich bin bestens auf den Unterricht vorbereitet. Dann könnten wir noch jemanden taggen. Tag einfach mal Sydney in einer koketten Nachricht. Mein Gehirn friert sofort ein, wenn ich Sydney sehe. Wie kann man nur so traumhaft sein? Sims sind ein bisschen zu direkt. Also wenn man bedenkt, dass das jetzt die ganze Schule gesehen hat. Aber okay, wenn sie das möchte, dann möchte sie das. Auf jeden Fall haben wir jetzt fünfmal auf Sozialhase gepostet. Jetzt müssen wir nur noch Freundschaft mit 10 Sims im Teenageralter schließen und bei der Teepose-Herausforderung mitmachen. Auch wenn ich noch immer nicht genau weiß, was das ist. Perfekt, Daisy ist bereit. Das heißt, wir werden jetzt mit ihr nach Copperdale reisen. Und zwar werden wir wieder in einen Second-Hand-Laden bzw. in einen Boba Tee laden gehen. Gehen wir mal in diesen. Letztens waren wir ja in dem. Und ich glaube, sie nimmt gleich ihre neue Bekanntschaft mit. Wer ist Patrick Krämer und wieso hat er Katzenohren? Egal. Wenn er möchte, darf er das natürlich haben. Wir nehmen Sydney Price mit. Uh, die hat haben schon eine romantische Leiste. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann ist das passiert? Auf jeden Fall nehmen wir ihn mit, dann können wir gleich herausfinden, ob der Abschlussball eben heute stattfindet und ob er uns mitnimmt. Also ja, im letzten Part war ja das Fail, dass er ihre Mutter gefragt hat und nicht Daisy. Ja, der Part ist jetzt aber noch nicht online, deswegen weiß ich noch nicht genau, was ihr dazu gesagt habt. Perfekt, Sydney ist da und wie immer in seinem Football-Outfit. Dann werden wir ihm gleich mal eine lustige Geschichte erzählen und nach seinem Tag fragen. Und dann setzen wir uns mal gemeinsam hier hin und werden ein wenig mit ihm plaudern. Aber ich glaube, wir müssen ziemlich bald aufs Ganze gehen. Es ist immerhin schon zwölf und wir haben noch einiges zu erledigen, wenn wir möchten, dass sich das heute bei Daisy ausgeht. Der Abschlussball steht vor der Tür. Der Ball findet am Samstagabend im Auditorium der Copperdale High School statt. Es wird ein Abendessen am Veranstaltungsort serviert und die Schülerinnen und Schüler freuen sich bereits auf den großen Abend. So bereitest du dich vor. Erstelle ein Schild mit der Einladung zum Abschlussball, bitte jemanden mit dir zum Abschlussball zu gehen, bitte jemanden als Freunde zum Abschlussball zu gehen und bereite ein schickes Outfit vor. Wir sehen uns am Ball. Alles klar. Ja, ich würde ihn gerne fragen, ob er mit uns romantisch zum Abschlussball gehen möchte. Aber ich glaube, das geht nicht, solange sie ein Preteen ist. Das finde ich ein bisschen schade. Sie sind soeben gute Freunde geworden. Oh, wie süß ist das? Wir könnten aber eine Einladung zum Abschlussballschild kreieren. Ich probiere das mal aus. Keine Ahnung, wie das abläuft. Oh wow, da wird sie ja wirklich kreativ und Sidney sitzt direkt daneben. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt dafür, aber was soll's. You go, girl. Okay, anscheinend ist sie fertig. Was können wir jetzt damit machen? Selbstgemachtes Schild, Einladung zum Abschlussball. Ein selbstgemachtes Schild mit einer Einladung zum Abschlussball ist schon etwas Besonderes. Wer könnte bei so einer großartigen Geste schon Nein sagen? Vielleicht hättest du mehr Zeit im Kunstunterricht verbringen sollen, aber deine Bemühungen werden einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Und die Qualität ist schlecht. Wow. Naja, Daisy ist zwar ein schlaues Mädchen, aber niemand hat gesagt, dass sie sonderlich kreativ ist. Und können wir die jetzt Sydney übergeben? Abschlussball. Uh, okay, wir können ihm nur das Abschlussballschild zeigen. Weiß er dann, dass wir ihn einladen möchten? Oder ist das mehr so, hey, ich habe das Schild gemacht. Was hältst du davon? Ich will es jemand anderem geben. Okay. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Wie niedlich ist das. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit dir zum Abschlussball. Oh, ich freue mich so, dass die beiden jetzt zum Abschlussball gehen. Und jetzt kann sie dann gleich ihr Outfit planen. Oh, sie geht tatsächlich schon selbstständig hin und möchte die Mode durchsuchen. Was ist schon wieder auf Sozialhase passiert? Äh, okay. Es ist ein bisschen ausgeartet. Eigentlich sollte es nur eine Freundschaftliche Kissenschlacht werden. Nawei? Was für eine Art Kissenschlacht hast du mit wem gemacht? Darauf reagieren wir jetzt. Es passt kein Smiley dazu. Ich nehme einfach mal den und wer meine Nachricht? Violet hat uns schon wieder einen Scherz geschrieben. Das möchte ich nicht. Ich möchte über Abschlussballvorbereitungen posten. Und zwar eine energiegeladene Story. Der Abschlussball ist das Event. Ich warte bereits mein ganzes Teenagerleben drauf. Du bist seit zwei Tagen ein Teenager oder so. Also wir brauchen ja das perfekte Abschlussballkleid. Ich hoffe, es ist etwas Schönes dabei. Und das können wir danach eben auch verkaufen. Der Modestil Rocker ist momentan angesagt. Und Streetwear. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, ob das zu Daisys Style passt. Aber wir sehen mal, was wir finden. Und hier sind wir. Ich muss sagen, ich liebe dieses Feature. Also ich finde es wirklich, wirklich cool. Was haben wir denn hier? nein. Schade, dass hier nicht mein Custom Content inkludiert ist. Ich finde das alles ein bisschen traurig. Also bevor ich nichts anderes finde, gebe ich ihr das. Das ist auch cool. Wow, der sieht voll Prinzessinnenhaft aus. Ich glaube, das passt und ich glaube, das sieht auch sehr gut zu ihren Haaren aus. Dann brauchen wir natürlich noch Schuhe. Auch wenn man die Schuhe nicht sieht, brauchen wir sie natürlich... Da gibt es auch keine richtig hohen. Ja, sonst nehmen wir einfach die in weiß. Man sieht sie eh nicht wirklich. Das ist nicht so schlimm, dass die ein bisschen hässlich sind. Und dann brauchen wir natürlich noch Schmuck. Ja, nehmen wir einfach die. Hut brauchen wir tatsächlich heute keinen für einen Abschlussball. Aber ansonsten finde ich das Outfit wirklich toll. Ähm, wie nennen wir es? Ich habe ja gesagt, ich möchte immer, dass es etwas mit Daisy zu tun hat. Vielleicht nennen wir es einfach... Daisy's Dream. Ja, ich glaube, das ist gut und ich finde das Kleid auch sehr, sehr schön. Ist mal wieder ein sehr schönes Outfit geworden, finde ich zumindest. Und ich glaube, es passt auch sehr gut zu Daisy. Dann sind wir hier jetzt fertig und dann bin ich schon sehr gespannt, wie sie damit aussieht. Das sehen wir jetzt natürlich nicht. Das werden wir uns erst am Abend ansehen, dann, wenn wir zum Abschlussball gehen. Und Sydney hat uns anscheinend geholfen, das Kleid auszusuchen. Das finde ich ja unglaublich süß. Äh, können wir noch was? Woher kommen denn die ganzen Herzen? Sie können ja offiziell noch nicht mal flirten. Was können wir noch sagen? Einladung zum Abschlussball zurückziehen? Nein, auf keinen Fall. Behaupten, Ballhoheit zu sein? Nein, okay. Nichts mehr Spannendes. Aber gut, dann haben wir das auch erledigt. Ich glaube, dann können die beiden noch ein wenig in Copperdale bleiben. Und wir gehen wieder zurück zur Familie und werden uns ein bisschen um sie kümmern. Und wir sind wieder da. Emma, du wolltest gerade malen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Perfekt, dann malst du jetzt hier. Ivy, was machst du? Du kannst dich sicher um den Hof kümmern. Und Violet wird sich jetzt ein wenig um Coco kümmern. Oh nein, dein Bruder stinkt. Kümmere dich zuerst darum. Und bitte wechsel seine Windeln. Und dann kannst du Coco endlich baden. Dann wirst du ihn einmal loben. Und dann können wir mit ihm spazieren gehen. Und zwar werden wir mit ihm joggen gehen. Ich glaube, ich hatte ja mal geplant, dass Violet gerne Sport macht. Sie wünscht sich, eine Party zu veranstalten. Das werden wir auch gleich mal anpinnen. Das wird definitiv stattfinden. Und sie möchte Unterricht ausfallen lassen. Du warst noch gar nie in der Highschool. Und dann kann sie das Gemälde verkaufen. Das sieht eigentlich schon sehr, sehr cool aus. Und dann musst du dich aber um andere Sachen kümmern. Können wir etwas einmachen? Ist sehr, sehr gut. Sie wird Blaubeermarmelade machen. Dann werden wir Mayonnaise machen. Und noch mehr Blaubeermarmelade. Und eingemachte Pilze. Okay, Daisy kann jetzt auch mal wieder nach Hause kommen, denn der Abschlussball startet bald und sie ist ein wenig müde. Dann kann sie davor noch eine Nap machen. Sie fühlt sich sogar inspiriert wegen dem wachsenden Modeimperium. Abschlussball beginnt. Es ist Zeit für den Abschlussball. Style dich auf und rocke die Tanzfläche mit anderen Highschool-Schülern. Wirst du teilnehmen? Ja, auf jeden Fall werden wir hingehen. Und zwar... Ivy wird nicht mitkommen, aber wir gehen auf jeden Fall mit Daisy. Und Violet möchte ich auch mitnehmen. Also ich glaube nicht, dass Violet so viel Spaß haben wird, aber wir werden ja sehen, was passiert aber Ivy interessiert sich eben für solche Dinge wirklich überhaupt nicht. Oder noch nicht, das kann sich ja noch ändern. Aber wir wissen ja, Violet lässt sich keiner Party entgehen und auch wenn sie Schule ziemlich blöd findet, vielleicht lernt sie ja coole Leute kennen. Und hier sind wir. Daisy, das Outfit ist zwar sehr, sehr schön, aber ich möchte, dass du dein neues Outfit trägst. Outfit tragen. Nein, nicht reingehen. Perfekt. Daisy trägt ihr neues Outfit, Violet, hast du irgendetwas, das ein bisschen besser passt? Nein, oder? Da finde ich das fast angemessener, zieh dir mal das an. Ja, sehr, sehr gut. Daisy, wo ist denn dein Date? Hier, Sydney, sehr gut, dann werden wir ihn einfach mal nach seinem Tag fragen und einen verrückten Plan vorschlagen. Was auch immer sie jetzt sagt, keine Ahnung, oh. Was passiert hier? Hier haben wir Amy und sie tanzt mit Max. Und Max trägt eine riesige Handtasche. Alles klar. Oh, und hier haben wir Nawai. Wer ist denn noch da? Lena Weißhaupt. Oh, er ist so cool. Avery Shaw. Oh, die kennen wir auch schon. Hendrik. Kevin, Daisy, du brauchst nicht hier sitzen, du könntest mal mit ihm tanzen. Bilden wir mal eine Gruppe mit ihm und können wir tanzen. Ja, zusammen als Pärchen tanzen mit Sydney. Oh mein Gott, ist das süß. Wer hat jetzt eine Stimmung? Wieso hast du eine Stimmung mit irgendjemandem? Hä? Okay. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich möchte jetzt, dass Daisy mit Sydney tanzt. Für was sind wir dann am Abschlussball? Kann es noch kitschiger sein? Sie tanzen einfach hier draußen. Aber Daisy hat schon wieder genug und möchte ein Brathähnchen essen. Alles klar. Violet, was geht bei dir? Oh, sie unterhält sich mit ihrer Freundin mit Amy und jetzt haben auch die beiden ein Gefühl erhalten. Warum erhalten sie alle ein Gefühl miteinander? Okay. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Okay, alles klar. Wen haben wir denn noch hier? Wer bist du? Aufsicht. Hier ist ein Kind. Ach, das ist ein Teenager. Okay. Ja, hier haben wir Fruchtpunsch und Brathähnchen. Ich glaube, das soll bei jedem Abschlussball so sein. Hier kann man Abschlussballkönigin wählen. Du könntest eigentlich deine Schwester wählen und ihren Freund. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und die beiden... Könnten ein Foto machen. Foto machen mit romantisches Foto machen mit Sydney. Ja, das brauchen wir. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Foto von Violet. Und zwar macht sie ein schelmisches Foto mit Amy. Das passt perfekt zu den beiden. Okay, Violet und Amy waren schneller. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Ich hoffe, wir sehen die Fotos dann. Oh, ist das cool. Finde ich super. Oh, was stand hier? Die Platzierungszeremonie beginnt. Oh, jetzt konnten wir gar nicht wählen. Also, Daisy hat gar nicht gewählt. Aber gut. Was passiert hier? Es spricht Maika Lani. Sie ist die Aufsicht. Und sie wird jetzt vermutlich verkünden, wer Abschlussballkönig und wer Abschlussballkönigin ist. Ich bin sehr gespannt. Alle zuhören bitte. Hier kommt das Ergebnis der Abstimmung für die Abschlussballhoheiten. Abschlussballkönigin Daisy Potter. Nahe des Abschlussballs, Max Villareal. Oh, herzlichen Glückwunsch. Den Gewinnern darf jetzt gratuliert werden. Oh, ist das cool. Daisy hat tatsächlich gewonnen. What? Oh mein Gott, ist das cool. Okay, Violet, wie geht es dir? Ja, eigentlich... Ja, eigentlich geht es Violet auch ganz okay. Also sie hat jetzt nicht den Spaß ihres Lebens, aber es ist schon in Ordnung. Ich habe nur irgendwie noch keine Person gesehen, die Violet interessieren würde. Das finde ich ein bisschen schade. Aber weißt du was? Daisy wird jetzt noch das romantische Foto mit Sydney machen. Und dann werden wir dann auch schon bald mal gehen. Immerhin ist schon bald elf. Und sie sind ja noch Preteens. Also ich glaube, Emma findet es nicht so cool, wenn sie zu lange unterwegs sind. Äh, was glaubt Lena, dass wir hier drin machen? Halten wir die Party im Gang. Hast du Lust, mit auf die Afterparty zu kommen? Ähm, eigentlich würde ich sagen, nein. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was Daisy machen würde. Aber vielleicht einen kleinen Sprung. Also wir können ja sagen, dass es Violet nicht so gut gefallen hat. Und sie hat jetzt zu Daisy irgendwie so gemeint, nein, die neue Schule wird sicher voll blöd und irgendwie gibt es ja keine coolen Leute. Und ich habe zwar Amy, aber die hat irgendwie auch schon neue Freunde gefunden und sie ist halt voll unhappy damit. Und dann bekommt Daisy diese Einladung und denkt sich so, okay, jetzt nehme ich einfach Violet mit, vielleicht sind hier andere Leute. Und ja, dann werden wir sehen, wie die beiden sich anstellen und wer weiß, vielleicht sind da ja wirklich interessantere Leute. Deshalb sage ich jetzt ja mit Freunden. Und wir nehmen Violet ganz einfach mit. Oh, ich glaube, Sydney ist jetzt nicht dabei, aber ist ja nicht zu schlimm. Wir können ja sagen, der hat strenge Eltern, der muss früh zu Hause sein. Und eigentlich haben Emmas Kinder offiziell ja noch nicht mal eine Sperrstunde. Das heißt, eigentlich können sie machen, was sie wollen. Okay, äh, wo sind wir jetzt und wer sind diese Menschen? Hier sind Enrico, Sebastian, Annika, Kim... Christian, oh Christian ist hier. Also hier ist zumindest mal ein Freund von Violet. Das ist ja nicht schlecht. Was haben wir hier denn für Menschen? Wer bist du? Oh, und sie applaudieren ja alle. Wie süß ist das? Violet, dann kannst du ja gleich mal mit Christian reden. Wir werden unserem Ärger Luft machen. Oh, jetzt hat sie die Angst vor unerfüllten Träumen. Eigentlich passend, dass das jetzt genau beim Abschlussball kam wo es ihr jetzt ja eigentlich ziemlich schlecht mit der ganzen Situation ging. Und dann stinkt anscheinend noch irgendwer. Okay, Daisy ist auch schon abgehauen. Die spielt jetzt mit irgendjemandem Schach. Äh, mit sich allein. Alles klar. Wir wussten ja schon, dass sie nicht so die Partygängerin ist. Wo sind noch die anderen Leute? Vielleicht ist sie ganz süß. Annika. Stell dich mal bei Annika vor. Okay, was haltet ihr denn voneinander? Oh, wie süß Violet steht auf Annika. Ist das süß. Dann werden wir mal eine Gruppe mit ihr bilden. Und jetzt hat sie eine Stimmung mit Christian bekommen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Wisst ihr was? Ihr bildet jetzt eine Gruppe. Und dann werden wir uns ein wenig von den anderen abseilen. Also, ja. Also sie, also sie werden jetzt zu dritt abhauen und sich ein bisschen besser kennenlernen. Gibt es hier nicht irgendwo einen Spot, wo man gut verschwinden kann? Hier ist er, perfekt. Hier werden wir uns jetzt zusammen hinsetzen. Und es ist schon nach zwölf. also Daisy wird jetzt nach Hause gehen. Und ich glaube, sie möchte auch gern, dass Violet mitgeht, aber kann sie einfach nicht finden. Wahrscheinlich glaubt sie tatsächlich, dass Violet schon längst zu Hause ist. Und hier unterhalten sich die beiden jetzt, während Christian im Regen auf- und abläuft. Alles klar, sie scheinen sich gut zu verstehen. Wir werden jetzt mal mit ihr über vergangene Partys sprechen. Dann werden wir einmal mit ihr tratschen, aber an dieser Stelle werde ich den Part jetzt dann auch beenden.